Ich bin's Conny und heute spielen Tani, Victor und ich zusammen das neue Lotto X Anti-Scam-Update. Warum ich das das Anti-Scam-Update nenne, werdet ihr noch früh genug erfahren. Viel Spaß mit dem Video. Now Lotto X Countdown. Das heißt, now das Update muss draußen sein. Wenn es jetzt oh. nicht draußen ist, dann, dann esse ich meinen Schuh. Dann schuhe ich mein Essen. Und da ist es. Neues Update. What? Secret Room. Und Secret Room. Uh. Secret room. Secret, room. neues Ei, neue Pets, huge green balloon cat. Wow, uh, new exclusives, trading chat, trading chat, trading, trading chat. chat, Pet Locking, trading das ist das Anti-Scam Anti Teil in dem Update. Darüber rede ich gleich mit euch. Zweimal Equip in Hardcore, dass man doppelt so viel Pets equippen kann, ist ja auch egal. Diamond Leaderboard, Hoverboard Upgrades, was für Hoverboard Upgrades, ach, das war, warte, Hoverboard Upgrades, okay. Diamond Cap, viermal so viele Diamonds. Oh mein Gott, ich kann so reich sein. Inflation. Konsolen Support. Gab es sich schon immer Konsolen Support, hä? Stimmt, gestern habe ich doch schon ja. äh, erkannt, dass man Konsolen Support hat bei Fetzenware. Jetzt steht da Dark Meta-Slots, damit man sich mehr Slots holen kann, wahrscheinlich. Balance-Fixes. QOL-Changes, Exploit-Patches. Ihr könnt nicht mehr hacken in Pet Simulator. Tani, oh wie findest wow. du es, dass du in Pet Simulator X nicht mehr hacken kannst? Das ist sehr, sehr cool, weil mich haben auch so viele Leute gehackt. Ey, ich finde das so traurig. Ich hack eigentlich jeden Tag, aber jetzt geht's nicht mehr. Ja, so schade, Mann. Jetzt kommen wöchentliche Updates. Oh, mit diesem Update gibt es Weekly-Updates? Wow. Los geht's. Okay, wir sind jetzt dabei. Wobei. Oh, Ach hier, ja, wir sind jetzt in Pet Simulator X, gucken uns das neue Update an. Es gibt ein Secret Room. Und dafür gehen wir in The hm. Void. Oh. Also rein in The Void. Auf geht's. Hier sind Leute. Hi, ah, ja, wir, Tani und ich machen zusammen. Sucht Leute dir. findet ihr auch immer, hm. The Void hört sich so, so finster und dunkel an und dann gehst du in The Void und auf einmal sind da so Wolken und du kannst so hochspringen und hm. so. <lacht> ja. Danke Tani. Vielleicht sind das nur meine Gedanken, aber... Aber ja. in The Void sehe ich kein Vier. Nee, nee, nee, nee, nee, das hm. ist hinter der Tür, aber ich weiß nicht wo. Secret <lacht> Room, oh mein Gott. Ja, ja, es ist keine neue Welt. Es ist ein ich Secret späuchte, Room ja. und keine neue Welt? Ja, ja. Nein. Augenblick. Es, Nein. es gab doch Secret Rooms. Oh mein Gott, wo waren die ganzen Secret Rooms? Die waren am Spawn. Nicht nur da, es gab auch... Oh Gott, jetzt muss ich mich wieder erinnern, wo die ganzen Secret Rooms sind. Tani, du musst alles durchsuchen oh, oh, nach Secret Fantasy Rooms. Ich bin bei der Warte, ich glaube, das ist die Fantasy-Region. Da, ja, da stand ja irgendwo Coming Soon oder so. Du hast Leute, recht. ich spiele jetzt mit dem Ich muss in die Hardcore-Welt, ich muss in die Hardcore-Welt dafür. Wir, okay, wir müssen, glaube ich, wirklich in die Hardcore-Welt. Okay, wir gucken uh. erstmal. Oh nein, ich habe gehofft, dass es kein Hardcore-Update gibt. Ich auch, aber nee. Okay, wir müssen erstmal in den Void. Tani, du warst doch nicht in der Hardcore-Welt, oder? Nee. Dann wirst du es auch nicht so weit Wasserfall. schaffen. Es ist nicht möglich, im Hardcore-Modus weit zu kommen. Okay, Leute, mein Hinterwasserfall Wasserfall sogar, nicht nur dich in der Hardcore-Welt. Da will ich aber trotzdem noch mal kurz, weil ich ja eh gerade am Join bin, noch mal kurz die Hardcore-Welt. Hinterm Wasser... So. Ah, okay, trotzdem. Ich gucke jetzt trotzdem in die Hardcore-Welt an die Stelle. Ja, ja, ich auch. So gehen wir mal da rein. Schauen wir mal nach, was da drin ist. Immer noch nicht. Check back soon. Okay, okay, okay da dann Hardcore ist da nichts. Ist. Na gut. Dann gucken wir noch mal rüber ins Cat Kingdom. Oh yeah, Cat Kingdom. So, glaub, Cat Kingdom, Schwarz, wo heißt? ist das Secret Room? Hinter einem der Wasserfälle, eventuell, please. Ja, hinter der Wasserfälle, meine Leute. Ja, Cat ich habe aber Region. nichts gefunden bei den Wasserfällen. Hast du alle die angeschaut? Also, bei den hinten habe ich geschaut. Ich weiß nicht, ob es in der Map noch welche gibt. Leute, sch schreiben auch Cat Tiger. <lacht> Schauen wir mal da vorbei. Okay, Ja, dann durchsuchen wir jetzt die ganze Cat Welt. Ich meine, hier am Rand konnte man ja früher nicht oh, hin. Ich habe es gefunden hinter dem Wasserfall rechts. Wasserfall rechts, bei der Cat Tiger Region. 7,5 Trillion Rainbow Coins. Hier kann man tatsächlich hin, oh mein Gott. Okay, Leute, so kommt ihr in den neuen Secret Room hier bei der Cat Tiger rechts einfach mal hingehen. 7,5 Ds. Ich habe leider 7,46, also werde ich einmal noch kurz farmen, bis ich die 7,5 Ds Rainbow Coins zusammen habe. Übrigens, Tani, wir haben neue international standardisierte Zahlen rausgebracht, damit wir mhm. nicht mehr so verwirrt sind, was ist äh, Trillion, was ist Billion auf Deutsch und auf Englisch. Ja. Ich habe gerade 7,46 Ds Rainbow Coins. Mhm. These? Ich hab 88 dies. Hm. Ja. Meint ihr etwa dies Nuts? Nein, nein, nein Nuts wäre wär, wär eine anderes. Einheit weniger. Also 1000 Nuts sind ein Dies, weißt du? Ah, hm. Okay. Okay, okay. Na gut, willst du wissen? Ja. Ich hab schon mal Versteck für das Hide and Seek gefunden. Das ist sehr gut, aber es wird, du musst mehrere Verstecke suchen. Oh. In jeder ja. Welt musst du dir eins suchen <lacht> wahrscheinlich. Na dann ich suche würde ich mir mal wieder einen, äh, einfach improvisieren. Nee, ist mir zu riskant. Apropos 4K, Leute, jetzt reden wir mal über das Anti-Scam-Update. Anti-Scam-Update, weil ihr könnt jetzt auf eure Pads gehen und habt hier unten Toggle-Lock-Mode. Und dann könnt ihr eure Pads ihr niemals hergeben wollt, einfach locken. Und wenn ihr diese Pads dann lockt, dann ist es nicht mehr möglich, dass ihr die Pads wegtradet. Es ist nicht mehr möglich, dass ihr sie löscht. Und vor allem ist es nicht mehr möglich, wenn ihr die Pads in eure Bank packt, dass ihr sie dann verliert. Dann kann sie niemand mehr aus eurer Bank rausnehmen. Und das ist der interessante Punkt. Wenn du mit dem Hoverboard rumschwebst, mhm. spring dabei. Du bist so viel schneller. E echt? Mhm. Oh ja, man, man, kriegt ja jetzt einen Boost, wenn man springt. Das ist cool. Ja, ja. Seit wann Aussehen ist das auch sagen, mit dem neuen Update so? Ja, Hoverboard-Update. Nice. Aber ich muss auch sagen, damit ja, Oh mein Gott, damit sind neue möglich. Möglichkeiten, um Out of Map zu kommen. Man, oh, du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist nice. Das ist nice. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, das Update ist nicht so geil. Das heißt, was neu kam, ist ein neues Exclusive. Ja, Egg. ich, ich habe mit einer neuen Welt gerechnet. Sind. Ich habe ehrlich gesagt mit zwei Areas gerechnet. Aber und natürlich und halt das, das Huge Ballon-Pad, das keiner mochte, wurde jetzt entfernt. Und dafür wurde ein neues Huge Ballon Pad hinzugefügt, dass es gleich in grün ist. Ja. Wow. Aber ich habe jetzt die 7,5 Ds zusammen. Also gehe ich hier in der Cat Tiger nach rechts unter dem Wasserfall. 7,5 Ds ausgeben. Und ich kriege 5 Free Slots für meine Pets. Okay. Und gehe da mal rein in den Secret Room. Wir sind in angekommen du du. im Secret Room. Und hier gibt es dann auch schon ein neues Eck. Mit neuen Pads. Ach, da gibt's halt... Warte mal, es gibt Rot und Grün. Ja, ja Rot und Grün. Aber Blau wird entfernt. Ach so, es gibt... Achso, okay, gut zu wissen. Rot der, und, der grün. Hat. und wer bist du? Wer bist du? So, soll ich dich kaputt treten oder was? Hä? Willst du auf die Schnauze kriegen du... oder was, Hä? Ich kann dir nicht böse sein. Wo ist der Raum in der Tigerregion hinterm rechten Wasserfall? Hm. Und an der Kiste kann man scheinbar wieder eine Weile farmen. Das ist wieder so eine Kiste. Das ist wieder so eine. Ah, Victor, und ich, ich überlege gerade, ob ich ein Video ab. mache, wie, wie ich die Kiste aufbreche, aber ich glaube dafür. Ah. Das ist eine gute Idee eigentlich, das mach ich. Ja, mach das. Weil ich weiß nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Schau jetzt in den Shop, da ist Toll, etwas. Okay, wir gehen einmal lange. in den Shop, erstmal den. Exclusive-Shop, da gibt es natürlich wieder Scam, dann gibt es natürlich wieder Merch, dann gibt es natürlich wieder Scam und Scam und natürlich noch mehr Scam, nicht zu vergessen. Sehr wichtig, dass es hier viel Scam gibt. Dann natürlich die Boosts und noch ein bisschen mehr Scam. Das ist schon mal cool. Hm? Der Shop, das ist ja der Deal meines Lebens. Du zahlst, du kaufst 10 Ex, aber zahlst nur für 9. Das ist ja... Der Scam deines Lebens, was? Ja, aber die Eggs wurden billiger, die Eggs wurden um äh, halbiert, die Preise, äh, die Kosten. Ah ne, ich zahle für 8, ich zahle für 8 Eggs, nicht für äh, 10. Wow. Äh, nicht für 9 dann gehen wir mal davon aus, dass bei dem Ding da hinten die Chance, ach, sind sie wahrscheinlich eh nicht. Aber wir wollten noch gucken, was es mit Hoverboard-Upgrades auf sich hat, wo sind denn die? Hoverboard-Upgrades? Es gibt keine. Na gut, dann keine Hoverboard-Upgrades, dann war das einfach nur das blöd. Das Einzige, was mit der Hoverboard gibt, ist, dass man so diesen hier ja machen Trette kann und dann steigen, schneller und ist. genau Und das ist eigentlich, eigentlich ist das cool. Ich frag mich, ob man Exclusive-X-Octuple öffnen kann. Das wär's. Ey, Leute, wenn ihr irgendwann mal euer Geld verbrennen wollt, Leute, dann öffnet einfach im Achter-Tag, im Achter-Hedge, im hedge x Exclusive x Ja, Achter-Hedge habe ich auch nicht. Oh mein Gott, da vorne sind aber Gems. Du kannst höher springen? Kann sein, vielleicht? Nee, also es fühlt sich nicht so an, als würde ich höher springen. Wo ist der Raum ganz einfach in der Tiger-Region, rechts der Wasserfall, hinter Wasserfall. Oh mein Gott. Augenblick, warte, kann man immer noch diesen Glitch machen? Warte, wenn ich hier drin festhänge und dann, dann springe und dann komme ich einfach raus, oder wie? Okay, ich bin, ich bin zufrieden mit dem hoverboard update grades Aber ich habe tatsächlich das erst falsch verstanden und mir mehr erhofft. Aber wenn man ich hier zur Seite update kann, dann. Eigentlich. Wir müssen einmal gucken, ob. Vielleicht es doch eine Möglichkeit gibt, hier dann besser out of Map zu gelangen als vorher. Man kann auf jeden Fall da durchgucken. Haha. <lacht> hier kann man durchgucken. Dann sehe ich, was hier hinter ist. Haha. <lacht> Stimmt. Und eine Sache, die auch noch dazu kam: Ja. Du kannst in der Hardcover jetzt doppelt so viele äh, Pets, wie in der normalen Welt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kanal 21 Pets equippen kannst, kannst du in der Hardcover jetzt äh, 42. 42? Oh, oh, der Secret Room wird hier nicht angezeigt als Ort, an dem man sich hin teleportieren kann. Nee, nee. Und der ist halt einfach unter der Tiger. Ja. Hast du schon gesehen? Hm. Ja, klar. Dann habe ich noch ein paar Ecks geöffnet und festgestellt, dass man jetzt sehr viel besser die Mythicals ziehen kann. Das war's dann aber und jetzt kommen wir schon zu meinem Fazit. Also war also. dieses Update halt eher so ein Filler-Update, das praktisch <lacht> das letzte Update abgeschlossen hat und wir können dann wahrscheinlich genau. nächste Woche erst damit rechnen, eine neue Region zu bekommen. Genau. Ich finde, das Update war jetzt nicht komplett schlecht, aber ich habe mir tatsächlich mehr erhofft. Immerhin gibt es jetzt keine neue äh, Region, in der man sich äh, verstecken kann, äh, die man erst freischalten muss, aber ich nicht freischalten kann fürs Hide äh, and Seek heute. Und dann war Felix mal wieder blöd. Schreibt mal blöder Felix in den Chat, das ist ja typisch, nicht wahr? In Cat Kingdom ist die Chest weg, warte. Ich habe doch vorhin noch eine Kiste hier abgebaut, so, hä? Warum sollte die nicht mehr da sein? Sie ist einfach weg. Gibt's nicht mehr. Sie ist weg, die Kiste ist weg. Seht ihr die Kiste, Leute? Ich sehe die Kiste nicht mehr. <lacht> ich sehe sie nicht mehr. Hä, ich, ich die... check das nicht. Wo ist die Kiste? Ich sehe sie nicht. Ich das nicht. Na gut, wenn die Kiste hey, weg ist, dann brauchen die wir auch nie wieder Roblox spielen. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao.